Sulfurychlorid zersetzt sich bei 500 Grad mit einer konstanten Halbwertszeit von 8,885 Stunden. Konstante Halbwertszeit bedeutet, wir haben eine Reaktion erster Ordnung vor uns. Die Konzentration des Sulfurychlorids und die Reaktionsgeschwindigkeit sind proportional. Die Halbwertszeit ist konstant und hängt mit der Geschwindigkeitskonstante in einfacher Art und Weise zusammen t1,5 ist ln2 durch k. Nach k aufgelöst können wir die Geschwindigkeitskonstante ermitteln. Sie beträgt 0,078 1 durch Stunde. Das integrierte Geschwindigkeitsgesetz für eine Reaktion erster Ordnung ist eine Exponentialfunktion. Konzentration ist Konzentration 0 mal e hoch minus kT. Nach fünf Stunden hat der Partialdruck von Sulfurchlorid von einem Bar auf 0,677 bar abgenommen. Wir rechnen die Reaktionsvariable x aus. Anfangskonzentration minus aktuelle Konzentration. Wir erhalten einen Wert von 0,3223 bar. Die Partialdrücke von Schiffeldioxid und Chlor haben in derselben Zeit von 0 auf 0,323 bar zugenommen. Insgesamt haben wir also einen Gesamtdruck von 1,323 bar nach dem deutschen Partialdruckgesetz und wir können jetzt die prozentuale Zusammensetzung des Gasgemisches errechnen. 51,2% Zylchlorid und jeweils 24,4% Schwefeldioxid und Chlor.